So Und ich fange mal an mit dem, bei dem Durchgang durch die klassischen Motoriktheorien mit, mit einer präskriptiven Theorie, die sich aus dem Informationsverarbeitungsparadigma ergibt. Was das ist und was das bedeutet, da komme ich jetzt im Einzelnen drauf zu sprechen. Die klassische Leitmetapher, für die ja letztendlich für die gesamte kognitiv motorische Verarbeitung des Menschen im Informationsparadigma war der und ist der Computer und da zitiere ich mal aus einem bekannten Lehrbuch von Dick Schmidt The information processing viewpoint is the study of human in which the humans is viewed as a processor of information, focusing on storage, coding, retrieval and transformation of information. Das heißt also, im Prinzip wird der Mensch gesehen wie ein Computer. Und jetzt mag man vielleicht ein bisschen verwirrt sein, warum denn der Mensch wie ein Computer behandelt wird, angesehen wird, aber also das hat sich tief in unseren Sprachgebrauch ähm, eingegraben, dass wir irgendwie sowas wie so eine Festplatte im Kopf haben und irgendwie einen Arbeitsspeicher, wo etwas reingeladen werden muss und wenn ich irgendwie an was mich nicht mehr erinnern kann, dann gibt es so das Gefühl, das ist da schon noch irgendwie drin, aber ich finde es nur nicht. Ähm, das sind alles Denkweisen, die daher rühren, dass wir uns mit dem technisch ausgefeiltesten Gerät beschäftigen, ähm, das es zurzeit gibt. Und jetzt mal so nebenbei, das ähm, hat durchaus eine gewisse Tradition. Also vor 100 Jahren war das ähm, ausgereifteste technische Gerät die Dampfmaschine. Und tatsächlich haben... Psychologen und Wissenschaftler den Menschen da mit einer Dampfmaschine verglichen und was jetzt auch so ein bisschen blöd klingt, ist aber nicht ganz verkehrt. Also zum Beispiel ist es so, dass in so einer Dampfmaschine ja Druck aufgebaut wird und der Druck erhöht sich immer mehr und immer mehr und wenn man zu viel Druck im Kessel hat, dann muss da irgendwie ein Notventil ähm, ausgelöst werden und dann kann der Druck entweichen und das, was sozusagen bei der Dampfmaschine der Druck war, das ist beim Menschen der Trieb und wenn man sich so anhört, dass man heute immer noch sagt, so kleine Kinder haben einen Bewegungstrieb und dieser Bewegungstrieb, der muss irgendwie rausgelassen werden, da muss Dampf abgelassen werden, da muss man irgendwie, die müssen sich in der Pause ordentlich bewegen dann rührt das noch her aus einer Sichtweise, wo der Mensch mit der Dampfmaschine verglichen wurde. Und ich will hiermit gar nicht sagen, dass diese Sichtweise falsch ist. Sie ist einfach nur ganz, ganz anders, als wenn ich den Mensch mit einem Computer vergleiche, weil da kommen solche Dinge wie Triebe und Dampfablassen mal einfach nicht vor. Stattdessen ist es so, dass der Mensch, hier wie gesagt, mit einem Computer verglichen wird, der einen gewissen Input hat. Ich mache jetzt mal gerade hier den Laserpointer an. Hier hat er den Input beim Computer durch eine Tastatur, bei uns durch irgendwelche Reize, die aus der Umwelt auf uns wirken und dann gibt es hier so eine, eine CPU oder eine Central Processing Device, ähm, die irgendwie in dem Rechner mit drin sind und dann haben wir noch irgendwie einen Output und eine Reaktion. Also, das sogenannte eva prinzip Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, ist das Typische, was so bei einer Rechnerarchitektur ähm, die Informationsverarbeitung darstellt. Und die, dieses Informationsverarbeitungsparadigma, in Klammern ein Paradigma, ist sozusagen eine Sichtweise der Wissenschaft oder eine man könnte es auch despektierlich eine Mode in der Wissenschaft nennen, aber die Wissenschaftler würden natürlich nicht sagen, dass das eine Mode ist, sondern es ist halt ein Paradigma. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Dieses Informationsverarbeitungsparadigma, das geht davon aus, dass die Prozesse der Informationsverarbeitung genau die gleichen sind im Menschen wie auch im Computer, nur dass die Hardware eben halt ein bisschen eine andere ist aber das ähm, finden sie nicht weiter tragisch, sondern Informationsverarbeitung läuft auf allen Geräten ähnlich und zwar ähm, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Und im Gegensatz zu den Behavioristen, die, ähm, das, die ein Paradigma hatten das sozusagen vor der kognitiven Wende, also bevor dieses Informationsverarbeitungsparadigma modern wurde, die Macht hatten, diese Behavioristen haben gesagt, es gibt sowas wie ein Reiz und eine Reaktion und was dazwischen stattfindet, das geht uns nichts an, da gucken wir nicht rein und das Neue am Informationsverarbeitungsparadigma ist, dass sie sagen, oh, das ist aber doch ganz wichtig, was da drinnen passiert und da müssen wir reingucken. Und wenn man da reinguckt, dann findet man da verschiedene Prozesse und davon mindestens drei Prozesse, die auch was mit der Bewegungsproduktion zu tun haben, nämlich zuerst mal die Reizidentifikation, dann die Reaktionsauswahl und dann die Reaktionsprogrammierung. Und sie verbinden auch bestimmte Annahmen mit diesem Paradigma, nämlich die Annahme ist es, dass es zum einen eine sequenzielle und lineare Verarbeitung gibt, dass also der Reiz immer erst verarbeitet werden muss und dann ähm, die Reaktion ausgewählt wird und dann die Reaktion programmiert wird und danach kommt es erst zu diesem Output, dass diese einzelnen Prozesse hier Zeiten verbrauchen und dass man diese Zeiten auch messen kann und dass auch der, ähm, die Menge an Zeit, die man braucht, mit der Schwierigkeit der Aufgabe zu tun hat und dass insgesamt dieser ähm, Prozess hier Ressourcen beansprucht und diese Ressourcen können auch mal ähm, ausgeschöpft sein und dann hakt das Ganze irgendwo. Der Zugang, der dann gewählt wird, um da reinzugucken, ist empirisch und quantitativ und experimentell. Das heißt, man macht also Experimente und verändert zum Beispiel hier bestimmte Bedingungen und dann kann man beispielsweise messen, wie lange die Zeiten denn benötigen und daraus seine Schlüsse ziehen. Und ob das hier, diese ähm, Voraussetzungen hier alle so stimmen, das kann man vielleicht noch in Zweifel ziehen. Aber zu jedem dieser drei Kästchen wurden auf alle Fälle ähm, experimentelle Untersuchungen durchgeführt. Und die erste Untersuchung, die ich euch jetzt ähm, zeigen möchte, ist das sogenannte Hicksche Gesetz oder Hicks Law.